Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zum Auslösungsvideo vom 25 Euro Amazon Gutschein. Ja, erstmal sorry Leute, dass ich mich erst jetzt melde oder dass das Video erst heute erscheint. Aber ich lag jetzt echt ein paar Tage richtig flach mit einem grippalen Infekt. waren dicht und so weiter. Also da ging gar nichts mehr außer Couch liegen. Aber heute ist es soweit. Die Verlosung startet und ja. Ich hoffe, ihr hattet auch im Gewinnspielvideo, habe ich einen Kommentar angepickert dass ich krank bin und dass das Video erst später erscheint. Ich hoffe, das haben einige Leute gelesen. Ja, ich würde sagen, äh, kommen wir dann mal zur Auslosung und äh, lassen uns mal überraschen, wer der glückliche Gewinner ist. Okay, Leute, hier sind wir schon auf der Gleam.io-Seite und äh, ja, 58 Eingänge gab es, das heißt aber nicht, dass 58 Leute mitgemacht haben. Jetzt schauen wir mal, wie viele Leute da im Endeffekt mitgemacht haben. 31 Leute, echt klasse. Ich glaube, das... Ist sogar ein Rekord, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber 25 Euro Gutschein ist natürlich auch nicht schlecht. Ja Leute, nochmal sorry, dass ich das Ganze auf O machen äh, musste. Ja, nicht musste, aber gemacht habe. Aber ich wollte da echt auf Nummer sicher gehen, dass keine Bots da irgendwie in den Kommentaren reinschreiben. Ja Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Und äh, viel Glück an alle. Los geht's. Er zieht, er zieht, er zieht. Ja, der Thomas hat gewonnen. Thomas Vogt aus... Herzlichen Glückwunsch, danke fürs Abo auf jeden Fall und danke für die Teilnahme. Ich werde jetzt mit dir in Verbindung treten per E-Mail und ich muss selber mal schauen. Ich muss wahrscheinlich bei Amazon das Ding ja, erstmal noch kaufen, dann kriege ich wahrscheinlich einen Link, den ich dir dann zusenden kann. Ich muss mal schauen, ich habe da noch nie einen Gutschein gekauft, aber kriegen wir schon hin. Ja, an alle anderen Leute, Dankeschön fürs Mitmachen, vielen, vielen Dank, auch dass ihr meinen Kanal so unterstützt, meine Videos schaut und so weiter. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen auch zurückgeben konnte damit. Ja, Leute, dann äh, viel Glück beim nächsten Mal. Es gibt mit Sicherheit wieder ein Gewinnspiel. Äh, 25 Euro Gutschein. Mal schauen, wann der nächste Mal rausgeht. Aber äh, dafür müssen erstmal ein paar Leute auch die Affiliate-Links nutzen, dass sich das dann auch rentiert und dass das Guthaben aufgebaut wird. Habe ich ja beim letzten Video schon erklärt. Ja, Leute, Dankeschön fürs Mitmachen und äh, danke fürs Zuschauen hier. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.